Hi. In dem Video geht es darum, wen wir anbeten. Jesus hat seine Jünger gelehrt, dass sie zum Vater beten. Mit Vater meint er seinem Vater, Gott dem Vater. Er hat zu ihnen auch gesagt, dass wenn er nicht mehr da ist, also wenn er beim Vater ist, dass sie den Vater in seinen Namen bitten sollen dass er ihnen dann das geben wird, worum sie bitten. Also Jesus hat immer nur gesagt, wir sollen zum Vater beten, nicht zu ihm selbst. Über in der Bibel steht auch, wir sollen nur zu Gott beten. Es gibt Leute, die beten zu Heiligen, zu Engeln oder zu Maria. Und das ist etwas, was wir nicht tun sollen. Der Jünger Johannes möchte in der Offenbarung den Engel anbeten. Der Engel antwortet dann folgendes. Nein, bete nicht mich an. Ich bin ein Diener Gottes, genau wie du und deine Brüder, die Propheten und alle, die an dem festhalten, was in dieser Schriftrolle steht. Bete Gott an. Hier sagt der Engel eindeutig, wir sollen keine Diener Gottes anbeten, so also keine Engel keine Heiligen, keine Geschwister, keine Verstorbenen, sondern nur Gott.